Das ist ja wir sind jetzt am Fuß des Mountain Journey mitten der Plantage von Kaffeeplantage. Ne? Kaffeeplantage. Wir werden hier reingehen. Dann von hier werden wir dann den Two Caleb sehen können. Da gibt es einen Kaffee da. Da steht auch schon eine Beschreibung für den Wasserfall. Das ist alles Kaffee. Kaffeebäume, die werden auch schon sehr hoch. Oder auch zum Sinn, auch schon Kakao da, Kakaofrucht.